Bevor ich auf den Kunden gucke, gucke ich erstmal auf das Miteinander der Kollegen. Wie funktioniert das? Arbeiten die miteinander? Haben die die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn sie arbeiten? Oder müssen die immer suchen? Informationen werden abgeschirmt in einer anderen Abteilung, im anderen Team. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man dieses gestörte Miteinander wegmacht, führt das zu einem guten Miteinander von Kollegen. Und das gute Miteinander von Kollegen führt auch zu einem guten Miteinander mit Kunden. Das ist das, was ich in diversen Projekten zeigen kann, auch inklusive Zahlen, die ich leider nicht zeigen kann, weil ich äh, über... Naja, NDAs abgesichert bin, das sind ja auch ziemliche Wettbewerbsvorteile, die man dadurch erzielen kann. Nur mein Tipp, denken Sie auch mal nach innen, nicht nur immer nach außen mit Ihren Teams, mit Ihren Mitarbeitern, mit Ihren Unternehmen oder Kunden, die Sie im Zweifelsfall betreuen. Denken Sie auch mal nach innen. Kann der Kunde jemals glücklich werden mit uns, wenn wir hier schon intern nicht glücklich sind? Hm. Ist manchmal schwierig, investiert mal lieber in Fernsehwerbung, um das Ganze auszugleichen, aber hm. ist das sinnvoll? Vielleicht